Jetzt stellst du nicht deine Schrottkarre dahin. Das geht schon fürs Auto. Oh. Oh. Oh. Äh. Ladies, alles gut bei euch. Du bist jetzt nicht gerade. Ach du Jetzt lacht sie nur noch. Kein Wunder, weil ke <lacht> die, die Tür. Ab, auch ey. Oder? Ja, <lacht> Warte mal. Das muss ich mir angucken, ne.